Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Destiny 2. An dieser Stelle haben wir ja letztes Mal aufgehört, wir sind vom Schiff gefallen und das sieht nicht gut aus für die Menschheit und auch nicht für uns. Die Rotlegion, ein sind Kabale, die Typen da drüben, die sich gerade überhaupt nicht für mich interessieren haben die Menschheit, bzw. die letzte Stadt der Menschheit überrannt und den Reisenden, das war diese große Kugel in Gefangenschaft genommen, sag ich jetzt mal, oder mit einem Schutzschirm umgeben und damit den Hütern, also meiner Wenigkeit und Leuten wie mir die Kräfte geklaut. Was bedeutet das für uns? Wir sind angeschlagen, unser komischer Vogelkasten äh, der Hans mit uns durch die Gegend zieht ist weg, deswegen können wir uns wohl nicht heilen und jo, im Moment haben wir wenig Chancen außer das zu tun was wir gerade tun, wir laufen hier durch die zerstörte menschliche Stadt. Erstaunlich, wie wenig modern die doch aussieht dafür, dass es in der Zukunft spielt und ein Science-Fiction-Game ist. Ob da jetzt was passiert, wenn die uns sehen? Suchen die uns? Lass uns mal gucken. Nein, die interessieren sich nicht für uns. Was das überhaupt keinen Sinn ergibt wofür haben die Suchmannschaften wenn sich keiner dafür interessiert und keiner sucht ich finde die stadt ist dafür dass es in der zukunft spielt nicht sonderlich oh, noch mehr truppen ah man sieht ganze panzer hier vorne kann ich die nein panzer fußtruppen die kabale oder die Rotlegion legion fährt hier wohl gerade alles auf und da ist noch ein Oberboss, Mods, sonst was. So, zurück zum Thema. Die Stadt. Grafisch beeindruckend, finde ich. Sieht schön aus. Nur leider erinnert es mich nicht gerade an die Zukunft. Könnte auch in Osteuropa oder sonst wo sein. Und da haben wir wieder unseren nervigen Begleiter, den Geist gefunden. Der hier rumjammert. In dieser nicht so modernen Stadt, wie ich es dachte, könnte auch Norditalien sein. Keine Hochhäuser. Gut, die müssen sich auch hinter der Wand verstecken oder hinter der Mauer. Jetzt gehen wir erstmal unseren Freund holen. Ja. Oh. Du lebst. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ich kann dich heilen, aber nicht, nicht wiederbeleben. Nicht Zeit. Hüter, das Licht ist verschwunden. Gut, also... Wir haben die Stadt eingenommen, den Reisenden in Fesseln gelegt. Die Rotlegion vernichtet wehrlose Hüter. Wir müssen hier irgendwie raus. Oh noch mehr Panzer die alle in die andere Richtung gucken wie es aussieht der Reisende hat uns der jetzt hier quasi in Fesseln gelegt wurde hat uns geschwächt wir sind nicht mehr unsterblich können nur noch geheilt werden und obligatorisch kriegt man eine Pistole die leer ist ich bekomme Notfallübertragung wir laufen jetzt hier rein. Treffpunkt Koordinaten. sie evakuieren den Planeten wir sind auf uns allein gestellt Musik wird melancholisch auch unser Roboterfreund hat eine düstere Stimme wenn man guckt das hier ist die Mauer der Stadt irgendwo da oben auch mal der Turm und so dick ist die Mauer gar nicht wie ich gedacht habe, weil wenn man jetzt hier mal zack durchläuft Sprint geht nicht mehr, Doppelsprung geht nicht mehr sonst auch nichts zack sind wir schon durch die Mauer durch und befinden uns in der Wildnis. Abspannen. Vier Tage nach dem Angriff. Ich befinde mich in den Bergen. Sprinten geht einfach nicht. Da fliegt ein Vogel davon. Patrouillen von den Gegnern oder von uns scheinen noch zu fliegen. Und was? Hier ist ein Lager. Da gibt's hier gibt es ja Munition. Dieter. Ohne ihre Kräfte hatten sie keine Chance. Das hätten wir sein können. Güter. wenn du stirbst, ich keine Waffe. Wir müssen sehr vorsichtig sein. 300 Schuss ist ja schon mal nicht zu wenig. Wie es aussieht, baut uns die Fähigkeit gut, das ist ein Gegner. Nahkampf kann man die recht gut fertig machen, wie man sieht. Zack. Waren das jetzt alle? Nein, da ist noch ein einer. Jetzt. Wir haben ein neues Ziel. Folge meiner Vision. Ich nehme an, das war das Video von vorhin. Wo müssen wir hin? Schön zur Sonne. jetzt nicht lang vielleicht noch geht... Ah ja, da auch Man kriegt da schon ein bisschen eine traurige Stimmung, wenn man das Gefühl hat, man ist hier wirklich komplett alleine Der einzige Begleiter scheint wieder Vogel zu sein und wieder abspannt Das soll wohl die Einsamkeit darstellen. Sieben Tage schon vergangen seit dem Angriff. Wir haben wohl nichts Schau besseres. Ich dachte das. Oder folgen wir ihm. Es scheint nichts besser zu tun zu haben, als durch die Berge zu rennen. Auf der Suche nach.. weiß ich nicht. Abstand. Wobei man sagen muss... ach, hier sind ganz viele Falken. Das Panorama ist wunderschön. Die Grafik sieht sehr schön aus. Ja, das ist ein Schiff. Gegner. Da unten sieht man wieder die Stadt und den Reisenden, der eingekerkert ist. Und wir laufen hier. Durch das schöne Bergpanorama Sprinten geht auch nicht mehr dem Vogel hier hinterher. Oder folgt dem Weg hier. Gegner. Noch mehr von diesen Hunden. Da. Wie viele denn noch? Irgendwo müsste noch einer sein. Ja, ist er noch. Zwei. So, weiter geht's. Bisschen aufgeräumt. Hübsche Lücken im Berg. Die Bäume könnten hübscher sein, muss ich sagen. Das ist das ja ein Portal. Einfach eine schimmernde Wand. Duppen geht immerhin. Wenn schon sprinten nicht geht. Da ist wieder unser Vogelfreund. Also nichts wie hin. Ob ich darüber komme? Nein. Ich muss dazu sagen, ich habe es ja nicht das erste Mal so weit gespielt. Und ich bin noch nie darüber gekommen. Sieh mal an. Hier hat wohl einfach jemand einen Hüter vergessen. Das verheißt nichts Gutes. Gutes Timing. Auf geht's, Leute! Äh, aber warte. Wo, wohin geht ihr? Wir verschwinden von hier. Der Falke. Er gehört dir. Ich bin Hawthorne. Und das ist Luis, unser bester Pilot. Wie steht's? Kommt ihr mit? Dann brauchst du die hier. Dann mach dich mal nützlich, Hüter. Okay, Leute, starten wir! Das wird ein langer Flug! Bist du, Reisender, all meine Taten, schenke mir dein Licht, nimm deinen Platz in meinem Reich ein. Ich und die Rotlegion werden deine wahren Hüter sein. Dominus, die Stadt ist gesichert. Wir jagen die Flüchtigen. Und wer geblieben ist, wurde eliminiert. Der Sieg, wie auch alles andere, ist dein allein. Dieser Sieg gebührt dir wie mir, alter Freund. Nun bleibt uns nur die Fertigstellung des Käfigs und dieser große Maschine. Dann können wir ihre Macht extrahieren und sie rechtmäßig nutzen. Sie nennen sie der Reisende. Ich würde behaupten, dass andere Zivilisationen bessere Namensgeber wären. Ihre Funktionen können kontrolliert und ausgenutzt werden. Das haben wir bewiesen. Und doch sehen Sie sie als Gott. Dominus. Gaul. Wir haben gemeinsam. Du und ich, für den Aufbau unserer Gesellschaft gesorgt und unser Volk neu geformt. Wir mussten retten, was durch Kalus Gier und Verderb zerstört war. Nichts in diesem Universum ist größer als du. Der Rotregion gebührt die Macht dieser Maschine und du wirst Imperator sein. Was mehr kann der Dominus wollen? Ich will mit meinem Gast sprechen. Du bist also der, der für den Reisenden Wir erreichen die europäische Todeszone. Da machen wir es uns erstmal bequem. Guck da. Erkennst du es? Da müssen wir hin. Das Ding wird Bruchstück des Reisenden genannt. Ich nenne es, man soll schlafende Hunde nicht wecken. So, jetzt sind wir hier irgendwo in der verrotteten Gegend. Ich muss dazu sagen, ich habe bisher nicht das Gefühl, dass die Rotlegion jetzt wirklich zwingend böse ist. Sie ist halt gegen die Menschheit. Aber... könnte schlimmer sein. Sie ist zumindest mal gegen mich und damit automatisch mein Gegner. Aber das Ding da hinten, das kennen wir schon aus unseren Träumen. Oder aus dieser Vision, die wir ein paar Folgen vorher gesehen haben. Und hier sind wir jetzt in so einer kleinen Siedlung. Ich würde sagen, das reicht fürs Erste. In der nächsten Folge machen wir hier weiter. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Und wie gesagt, schreibt mir, abonniert, teilt mein Video. Und jedes Feedback ist gerne gesehen. Auf Wiedersehen.